So, einen schönen guten Abend. Ähm, da im Moment gerade in den sozialen Netzwerken äh, Videokonferenztools diskutiert, hoch und runter gespielt, beleuchtet werden und so weiter und so fort, ähm, und nicht alle von euch an einer Universität sind, an der sie hoffen können, dass zum Beispiel Jitsi oder Big Blue Button schnell auf ähm, Servern der Rechenzentren äh, aufgesetzt werden, würde ich euch heute ganz gern noch ein Tool vorstellen, das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, aber von dem ich ähm, der Überzeugung bin, dass es sehr potent ist. Denn in der Regel werden Zoom und Microsoft Teams als kommerzielle Produkte empfohlen, aber nie Google Meet oder Hangouts Meet. Ähm, und ich ehrlicherweise nicht genau weiß, warum das so ist. Ähm, und ansonsten alle Produkte aus der Google-Familie eigentlich sehr gut funktionieren. Das, was ihr hier seht, ist die Startseite und wir werden genau dahin wollen, dass ihr nicht nur einer, einem Meet beitreten könnt, sondern auch eine Besprechung starten könnt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt in den nächsten Minuten. Zunächst ist es so, dass Google Hangouts Meet, man hat ein bisschen Schwierigkeiten, das auszusprechen, ein Videokonferenztool ist wie es ähm, für kommerzielle Anbieter üblich ist. Das heißt, man hat eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche. Man kann ähm, den, einen Kalender integrieren. Das heißt, man kann aus einem Kalender die dort hinterlegten Files direkt in die Besprechung ziehen. Das zeige ich euch nachher. Man kann mit dem äh, Computer oder mit dem Smartphone an äh, der Besprechung teilnehmen. Und man hat auch die Möglichkeit, äh, sich per Telefon in diese Konferenz einzuwählen. Um, daneben gibt es äh, iOS- und Android-Apps. Das ist in, für Android insofern nicht verwunderlich, weil Hangouts Meet auf Google Hangouts aufsetzt das standardmäßig äh, auf allen Android-Smartphones vorinstalliert ist. Und mit Google Hangouts kann man leider seit einigen Jahren nur noch Videokonferenzen oder ähm, Besprechungen mit bis zu zehn Teilnehmern starten. Darüber hinaus ähm, gibt es dann eine Warteschleife, aber das ist für kleine Besprechungen vielleicht sinnvoll, aber nicht für die akademische Lehre im Seminar- oder Vorlesungskontext. Ähm, deswegen würde ich ganz gern euch zeigen, wie ihr, also Klammer auf, unabhängig davon ähm, gibt es hier auch natürlich die Reaktion auf ähm, Corona und die aktuelle äh, gesellschaftliche Situation im Hinblick nicht nur auf digitale Lehre, sondern auch auf Homeoffice, aber um an Hangouts Meet heranzukommen, müsst ihr ein äh, Abonnement abschließen für die G Suite, in die Hangouts Meet integriert ist. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt ganz kurz. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr ein Unternehmen anmeldet. Äh, und die, der äh, Punkt ist, dass um dieses Unternehmen ähm, Auszustellen benötigt ihr Zugriff auf eine Domain und Webspace, der mit dieser Domain äh, verbunden ist. Ähm, da für die äh, Freischaltung von der Google Suite ähm, äh, die Verifikation über eure Unternehmenswebsite läuft. Ähm, ich habe neben dem äh, neben der offiziellen Website für die Professur eine die URL dresdende und diese habe ich hier verwendet, um äh, den Google Suite Account zu verifizieren. Ähm, ich sage ganz kurz danach, her an welchem Punkt und in welchen Schritten diese Verifikation erfolgt. So, ähm, Ich habe äh, einen Account gewählt, in dem nur ich hier mitarbeite, ähm, gebe dann hier meine Daten an. Äh, so. Und jetzt wären wir an der Stelle, an der ihr eure eigenen Domain hinterlegen könnt oder auch eine eigene beantragen. Hier ist es wichtig, dass Zusatzkosten entstehen können. Das sei gleich dazu gesagt, wenn ihr noch keine eigene Domain habt. Habt ihr eine eigene Domain, dann läuft die Verifikation nach vier Modellen. Zum einen... Könnt ihr einen Textfile einspeisen, mit der ihr ähm, die Domain modifiziert und Google diese Modifikation prüft. Das zweite ist, dass ihr einen Metatag in eine Index.html oder Index.php-Datei setzen könnt ähm, und Google diesen, die Integration dieses Metatags prüft oder ihr eine von Google erzeugte HTML-Datei in das Startverzeichnis eurer Website einspeist und äh, Google diese Datei abfragt. Ähm, ich habe mich für die letzte Variante entschieden, denn das ist die, die wirklich die einfachste. Man, man lädt die Datei und schiebt sie via FTP-Client ähm, auf den Webspace und dann ähm, ist diese äh, Registrierungsphase abgeschlossen, Zahlungsmodalitäten und so weiter, wie man es von Google kennt. Funktioniert alles reibungslos. Jetzt das Entscheidende, was kostet das Ganze? Empfohlen wird ein Business-Tarif für unter 10 Euro. Ich habe mich aber für den Basistarif entschieden, weil er das äh, beinhaltet, was ich für die akademische Lehre brauchen könnte, nämlich ähm, Hangouts Meet mit äh, der Möglichkeit, Video- und Telefonkonferenzen für jeweils bis zu 100 Teilnehmerinnen ähm, auszurichten. Ihr seht hier, in dem Business-Tarif sind wir bei 150 Teilnehmerinnen und in dem Enterprise-Tarif sind wir bei 250 Teilnehmerinnen. Hier, Klammer auf, greift der, die Erweiterung durch Corona. Alle, die jetzt einen, einen dieser ersten Tarife haben, haben automatisch die Enterprise-Funktion, also können jetzt bis zum 1. Juli vorerst Uh, Hangouts mi, äh, mit bis zu 250 Teilnehmerinnen veranstalten. Daneben gibt es noch eine ganze Menge anderer Vorteile. Das heißt, wir haben hier eine, zeige ich euch gleich, eine eigene Unternehmensadresse. Es gibt einen separaten Kalender. GDrive mit 30 GB ist auch weit über dem, was äh, äh, Privatanwender zur Verfügung haben. Ihr könnt alle Tools verwenden, die mit dem GDrive verbunden sind. Das heißt, ihr habt eine komplette, komplex, äh, komplexe Online-Lernumgebung. Mit Präsentations oder mit den kollaborativ zu werden Google Docs und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich ein Komplettprogramm, so wie man es auch von Microsoft Teams kennt. Okay. Ähm, und eben nicht nur eine Präsentationssoftware. Um, so, gut. Das soll es dazu sein. Gehen wir mal auf die Startseite von um, Google äh, Meet ähm, oder Hangouts Meet, genau. Ähm, bevor ihr anfangt, könnt ihr eure euer Setup testen. Hier ist eingestellt mein Wireless-Mikrofon, mit dem ich jetzt hier auch spreche und es gerade aufzeichnet. Ähm, die Lautsprecher des äh, Desktops, die man dann auch problemlos testen kann. Ähm, als Video nutze ich jetzt für Hangouts die eingebaute ähm, Webcam, das ist diese, während ich mit Logitech aufzeichne und damit die beiden Kameras nicht miteinander in Konflikt kommen. So, dann kann man, also hier seht ihr auch nochmal, das zeige ich euch auch ganz kurz, das ist hier meine, jetzt so meine, meine Unternehmensadresse. Ähm, Finde ich sehr gelungen und eigentlich auch sehr schade, dass ich das vorher nicht gemacht habe und wir uns da mit anderen Adressen beholfen haben. Jetzt hätte ich eine passgenaue Adresse für unseren Blog, sei es drum. Ähm, kann ich irgendwann noch äh, später einrichten. Jetzt zunächst ähm, würde ich eine Besprechung einrichten und das Ganze geht relativ zügig. Noch einmal mit einem Vorbildschirm, so wie wir das heute auf Twitter diskutiert haben, in der äh, äh, Vidicat ähm, würde ich Mikrofon und Kamera zunächst ausschalten. Es gibt hier eine Warnung, dass äh, ich jetzt nicht mit dem idealen Audio-Setup aufzeichne. Das geht jetzt aber nicht wegen des Videos und kann teilnehmen in der Besprechung. Ja? Daneben ist es möglich, freilich den Bildschirm zu teilen, so wie man das auch von anderen Tools kennt. Mache ich jetzt nicht, äh, da es tatsächlich für die Präsentation jetzt irrelevant ist. Und ich kann mit diesem Link... Um, andere User einladen in die Sitzung, ohne dass sie ein eigenes Google äh, oder Hang uh, Google Suite ähm, Abo haben oder ein äh, und damit auch nicht über die Möglichkeit verfügen, ähm, Hangouts Meet einzurichten, sondern die können nur faktisch nur teilnehmen. Reicht für meine Kontexte ja aber aus, da ich der einzige Host bin, der meine Seminare anbietet. Insofern ist das für unsere Lösung ideal und mit 5 Euro im Monat, glaube ich, sehr, sehr gut zu stemmen. So, jetzt schalte ich mal die Kamera zunächst an und blende die auch ein. Und jetzt ist es so, dass ich euch noch ein Feature zeigen will, nämlich, dass ich im Video mit in den Voreinstellungen darauf gehen kann, dass mir bitte hier mit einer Standardauflösung von 360p, also dass das, die Hälfte des Standard-HD-Formats von 720p arbeiten kann, dass ich mit einem, mich in der Videokommunikation ähm, verständigen kann und man auch Mimik und Gestik sieht und man auch Signale geben kann oder sich melden kann zu einer Wortmeldung, aber das natürlich da nicht die Videoverbindung übermäßig belastet wird. Also die Datenverbindung, finde ich ein sehr, sehr gutes Tool. Gut, ähm, daneben freilich die, die Chatverbindung. Und hier bin ich noch mit einem anderen Account, gerade in diesem Call, so dass hier zwei Personen angezeigt werden. Ein äußerst interessantes Feature sind die Untertitel die ähnlich funktionieren wie die Untertitel-Einbindungen bei YouTube. Ja klar, man ist irgendwie in, dem, in demselben Kosmos unterwegs. Aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, diese Untertitel auf Deutsch einzustellen. Das wäre natürlich insofern interessant für diejenigen, die keine stabile Audioverbindung haben, aber noch eine Möglichkeit, auch hier die, die Videowarnung, dass mein Mund sich bewegt, aber offensichtlich kein Tonsignal aufgenommen wird. Um, dass man die Untertitel aktivieren kann, wenn man das in Deutsch machen könnte, wäre das sehr, sehr reizvoll, denn dann hätte man automatisch eine, ein Tracking dieser, um, um, des gesprochenen Wortes, auch wenn man zum Beispiel nichts hört oder kein eigenes, eigenes Mikrofon zur Verfügung hat, weil die technischen Voraussetzungen dafür nicht da sind. In Summe um, scheint mir Hangout Hangouts Meet ein sehr potentes Videokonferenztool zu sein, äh, ein Videokonferenztool zu sein, das äh, durchaus als Alternative neben Zoom und Microsoft Teams im kommerziellen Bereich genutzt werden kann. Unabhängig davon hoffe ich freilich, dass die Implementierung von Jitsi und vor allen Dingen von Big Blue Button in die Arbeitsumgebungen an der Technischen Universität Dresden schnell und reibungslos vorangeht, denn dann hätten wir echte Open-Source-Lösungen für die akademische Lehre. Ähm, vielleicht ganz kurz, mein, meine Wunschkandidaten wären tatsächlich Matrix als Chat-Oberfläche und... Big Blue äh, Button als Videokonferenztool. Wenn das allerdings nicht in dem Maße gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle, kann ich mir sehr gut ähm, äh, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, hier mit äh, Hangouts Meet zu arbeiten für eine Umgebung bis zu 100 Teilnehmerinnen oder dann direkt äh, via YouTube zu streamen. Also das wäre dann die konsequente Weiterentwicklung von Hangouts Meet. Ja, also ich hoffe, damit sind erstmal einige noch offene Fragen geklärt. Ähm, prüft in euren Umgebungen, was ihr an Tools idealerweise für welche Zwecke einsetzen könnt. Und das Wichtige wiederum ist, dass wir nicht alle äh, mit DNF Conference und Adobe Connect äh, nach der vorlesungsfreien Zeit in die Lehre starten, sondern dass man möglicherweise zwei oder drei Alternativen bei der Hand hat, um äh, größere Phasen von Auslastung ähm, zu umgehen mit alternativen Tools. In diesem Sinne ähm, hoffe ich vor allen Dingen jetzt langsam auch, dass sich der ein oder andere Gedanken macht, wie man Studierende dazu bewegen kann, in dieser ähm, Umgebung zu arbeiten. Einige Vorschläge werde ich in den nächsten Tutorials noch anbieten, also wie man bestimmte Tools so in Matrix zum Beispiel implementieren kann, dass man sowohl Seminare als auch Vorlesungen dort gut gestalten kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen und wünsche noch einen schönen Abend und bin damit raus. Auf bald!